Au, oh. hm. hallo. <lacht> Noch vor einigen Wochen habe ich mich sehr oft sehr geärgert. Wenn meine Milch sauer geworden ist oder wenn die Kinder mir mal wieder im Briefkasten geschissen haben oder wenn die scheiß Querdenker vor meinem Fenster auf und abmarschiert sind mit ihrem Trari-Trara. <lacht> Aber jetzt, jetzt bin ich sehr viel ruhiger geworden. <lacht> Immer wenn ich merke, dass mir gerade wieder so ein Alarmpimmel zu schwellen beginnt, dann gönne ich mir einfach 4, 5, 6, 7, 8 <lacht> Addicto Intens Addicto Intens Saftige Küchlein mm. mit Schokoschwanz und Glasage Addicto Intens in 10